Meine sehr verehrten Damen und Herren, verehrte Freunde, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich begrüße Sie am vierten Plenartag in dieser Woche der vorweihnachtlichen Zeit. Friede sei mit euch allen. Ich hoffe, dass wir in diesem Sinne auch die vierte Plenartagung heute vernünftig miteinander gestalten. Ich stelle die Beschlussfähigkeit des Hauses fest. Einige Punkte sind noch offen, 9 bis 23, 25, 27, 29, 40 bis 49, 51 bis 74 und 84. Wir tagen heute bis ca. 14 Uhr. Wir beginnen mit dem Tagesordnungspunkt 40. Es fehlen heute entschuldigt der Ministerpräsident Bouffier ganztägig. Die Frau Staatsministerin Puttrich ganztägig. Hört doch einmal zu. Meine Damen und Herren, hört doch einmal zu bitte. Die Frau Staatsministerin Putrich ganztägig, der Staatsminister Al-Wazir ganztägig, die Frau Abg. Habermann, die Frau Abg. Lannet, der Abg. Michael Reul und der Abg. Heinz Lotz sind ebenfalls entschuldigt. Im Anschluss an die Plenarsitzung kommt der Hauptausschuss in Sitzungsraum 100a zusammen. Es ist heute ein freudiger Tag. Denn unsere Kollegin Birgit Heitland hat Geburtstag, und ich gratuliere ihr im Namen des ganzen Hauses. Ja, ja, ja.